Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi, heute mit einer weiteren KI-Aktie in der Analyse und das Unternehmen, welches ich heute näher unter die Lupe möchte, heißt LivePerson. Um zu erklären, warum das Unternehmen diesen Namen hat, blicken wir zunächst auf die Historie und das Geschäftsmodell des Unternehmens. Gegründet wurde LivePerson 1995 vom derzeitigen CEO Robert Locascio. Wir haben es hier also mit einem gründergeführten Unternehmen zu tun, was allgemeinhin immer besser ist, als wenn ein CEO eingesetzt wird, welcher nur seine eigenen Boni im Blick hat und nicht den langfristigen Unternehmenserfolg als primäres Ziel im Blick hat, sondern womöglich eher einen kurzfristigen Zeitraum denkt. Im April 2000, also gar nicht mal so lange vor der Dotcom-Blase und in Zeiten, in denen das Internet so langsam immer massentauglicher wurde ging LivePerson dann an die Börse und infolge des neuen Kapitals kam es von damals bis heute zu zahlreichen Unternehmensübernahmen, welche in folgender Tabelle dargestellt sind und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Geschäftsgegenstand von LivePerson heute Chatbots sind. Wie sich im Laufe der Zeit das Geschäftsmodell von LivePerson modernisiert und verändert hat, veranschaulicht folgende Grafik, noch im Jahr 1997 bestand das Geschäftsmodell darin, Webchats zu ermöglichen. Im Jahr 2019 wurden die Dienste des Unternehmens dann mithilfe von KI zur Verbesserung der Chatbots massiv verbessert und vorausgegangen waren da im Jahr 2018 die Übernahmen von Bot Central und conversable. Schauen wir nun genauer darauf, womit LivePerson überhaupt sein Geld verdient, um eine bessere Vorstellung zu bekommen. Hier mal ein kurzes Übersichtsvideo von LivePersons Webauftritt. Wie bereits erwähnt, bietet LivePerson Unternehmen Software an über die Cloud, mit welchen diese Chatbots äh, entsprechend den eigenen Anforderungen des individuellen Geschäftsmodells entwickeln, designen können und ja, Live person bietet Unternehmen also das Grundgerüst für Chatbots an, welche unter anderem auch dadurch so erfolgsversprechend sind, weil sie KI nutzen, um die Konversation mit den Kunden immer weiter zu verbessern und auch besser zu analysieren. Das sind die Grundvoraussetzungen, um eine Verbesserung zu ermöglichen. Bevor ich auf die weiteren Dienste des Unternehmens eingehen möchte, möchte ich noch auf den Mehrwert von Chatbots eingehen. Heutzutage leben wir in einer Welt, in welcher Menschen bzw. Kunden generell immer lieber den Kommunikationsweg via Nachrichtenaustausch wählen. Nahezu jeder nutzt mittlerweile WhatsApp oder ein Äquivalent von WhatsApp, wie zum Beispiel WeChat in China. Und Text-Messaging ist einfach bequem und schnell. Logisch, dass dann auch Unternehmen vermehrt diese Kommunikationsweise mit ihren Kunden nutzen. Und da wäre es allerdings ein enormer Personallaufwand, wenn der Nachrichtenaustausch mit den Kunden immer von Menschen durchgeführt werden würde. Insbesondere, wenn gewisse Anfragen oder Fragen der Kunden immer wieder vorkommen würden, dann bietet sich dort natürlich ein hohes Automatisierungspotenzial, was man auch anhand der Kunden von LivePerson sehr schön sehen kann. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber zum Beispiel solche Unternehmen wie Airlines, wo es eigentlich immer um dieselben Themen und Fragen geht, kann man sowas sehr, sehr gut implementieren. Ja, LivePerson kommt also mit verschiedenen Lösungen hier ins Spiel, welche Sie, wie gesagt, via Cloud als Software-Solution as Solution den Unternehmen bereitstellen und mit dem Intent-Manager können Unternehmen analysieren, was ihre Kunden für Wünsche und Absichten haben und basierend auf diesen Informationen dann natürlich den Verkaufserfolg bei den Kunden erhöhen. Mit der Software Conversation Builder äh, und die Manager können Unternehmen eigene Chatbots bauen, wie eben schon angesprochen. Darüber hinaus können diese Chatbots für verschiedene Kommunikationskanäle verfügbar gemacht werden, sprich der Chatbot lässt sich dann nicht nur auf der eigenen Webseite des Unternehmens nutzen, sondern auch auf WhatsApp, Instagram, WeChat und Co. Mit der Conversation Analytics Software können Unternehmen die Kommunikation ihrer Chatbots mit den Kunden analysieren. Und dann dementsprechend Verbesserungen an den Chatbots vornehmen. Alles in allem lässt sich LivePerson als ja, Software-as-a-Service-Cloud-Anbieter für automatisierte KI-basierte Kundenkommunikation charakterisieren. Äh, welche das komplette Spektrum der automatisierten Kundenkommunikation abdecken beginnt bei der Frage, was sich der Kunde wünscht, äh, dem Aufbau von Chatbots und der Verbesserung von Chatbots. Der Mehrwert der via Cloud als Service angebotener Software von LivePerson indiziert sich unter anderem an der weiten Verbreitung bei größeren Unternehmen, so nutzen je nach Sparte bis zu 50% der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA die Services von LivePerson. Ja, Blickt man auf den Chart von LivePerson, so erkennt man, dass auch der Markt die wichtigen Übernahmen für die Ausrichtung auf KI als Lösung für bessere Kundenkommunikation im Jahr 2018 positiv aufgefasst hat. Von 2018 bis Anfang 2021 hat sich die Aktienkurs verdreifacht. Im vergangenen Jahr hat die Aktie allerdings stärker korrigiert und kommt beim derzeitigen Kurswert von ca. 30 Euro auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2 Milliarden 425 US-Dollar. Und insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit ca. 1.300 Mitarbeiter. Blickt man auf die Aktionärstruktur, so lässt sich festhalten, dass sich ein großer Teil der Aktien im Besitz weniger Aktionäre bzw. Institutionen befindet. Alleine BlackRock und Vanguard äh, halten bereits ein Fünftel der Anteile. Interessant ist hier auch zu erwähnen, dass der Gründer und CEO äh, Locascio mit knapp über 6% der Anteile am Unternehmen beteiligt ist. Diese an sich positive Tatsache wird aber ein wenig dadurch geschmälert, dass der CEO und Gründer im vergangenen Jahr nahezu beim Allzeithoch mehrmals Aktie verkauft hat, ob er dies infolge von Kompensationsleistungen durch seine Tätigkeit als CEO getan hat oder ob er einfach die hohen Kursgewinne realisieren wollte, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten, möchte aber dennoch kurz die Zahlen benennen. Insgesamt verkaufte der CEO und Gründer ca. 26.000 Aktien im Wert von ca. 1.547.000 US-Dollar und auch der CFO des Unternehmens, John Collin, welcher erst seit 2020 in dieser Funktion bei LivePerson tätig ist, verkaufte mehrfach Aktien. Der Wert der veräußerten Aktien von John Collins im Jahr 2021 belief sich auf ca. 250.000 US-Dollar und während ein Großteil aller Aktienverkäufe von Insidern vor neun Monaten stattfanden, also genau in dem Zeitraum, bei dem die Aktie noch einen Kurswert zwischen 50, 60 US-Dollar hatte, ähm, hat John Collins jetzt als einziger in Zeit auch in den letzten drei Monaten Aktien verkauft. Mit 610 äh, verkauften Aktien sollte man das allerdings nicht überbewerten. Kommen wir nun zu den Geschäftszahlen des Unternehmens. Zum dritten Quartal 2021 bzw. zum 31. September 2021 musste das Unternehmen nach wie vor rote Zahlen schreiben und lieferte einen Verlust in Höhe von 88 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis. Der Umsatz für den gleichen Zeitraum betrug 447 Millionen US-Dollar. Der Free Cashflow belief sich auf minus 11 Millionen US-Dollar. Und für das Jahr 2023 prognostizieren sieben Analysten im Schnitt einen Umsatz, in Höhe von 746 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 90% Prozent entspricht. Vier Analysten haben für das Jahr 2023 auch eine Schätzung für das Ergebnis abgegeben und durchschnittlich wird hier von einem Verlust in Höhe von 163 Millionen US-Dollar ausgegangen. Der Verlust pro Aktie beträgt bei ca. 72 Millionen ausstehenden Aktien derzeit knapp 1,3 US-Dollar und für das Jahr 2023 rechnen die Analysten im Schnitt mit einem Anstieg des Verlustes pro Aktie auf 2 US-Dollar, wichtig zu sagen sei an dieser Stelle, dass hier nur vier Analystenmeinungen im Durchschnitt enthalten sind. Ja, betrachtet man die Wachstumshistorie des Unternehmens, so zeichnet sich ein negatives Bild. Durchschnittlich wuchs der Verlust pro Aktie in den vergangenen fünf Jahren um 35%. Prozent Im letzten Jahr kam es allerdings zu einem Bruch dieses negativen Trends mit einem Ergebnisanstieg um 27,4%. Prozent Schaut man sich die Bilanz an, so lässt sich festhalten, dass die kurzfristigen Vermögenswerte, die kurzfristigen Schulden und die langfristigen Schulden übersteigen, das Unternehmen aber dennoch einen nicht unerheblichen Betrag an langfristigen Schulden hat. Mit einer Debt-to-Equity-Ratio von über 200 Prozent ist das Unternehmen durchaus hoch verschuldet bzw. arbeitet mit einem hohen Fremdkapitalanteil. Dies zeigt auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote, welche seit 2014 von 75 Prozent absank auf nunmehr 24 Prozent, was einer dramatischen Reduzierung um 50 Prozentpunkte entspricht. Ja, die geringe Eigenkapitalquote macht sich natürlich auch in dieser konsolidierten Bilanzansicht bemerkbar. 262 Millionen US-Dollar Equity stehen Schulden, sonstige Verbindlichkeiten und äh, noch ausstehende zu zahlende Rechnungen in Höhe von ca. 800 Millionen US-Dollar entgegen. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,3 ist LivePerson derzeit deutlich teuer bepreist als der Markt. Alle anderen Bewertungsmaßstäbe wie KGV, Return on Equity, Return on Assets liefern infolge der stetigen Verluste des Unternehmens negative Ergebniskennzahlen und letztendlich muss man bei der Aktie einfach kritisch hinterfragen, warum es nach wie vor keine schwarzen Zahlen schreibt, obwohl es bereits seit 1995 existiert und seit 2000 öffentlich handelbar ist. Das Geschäftsmodell ist meiner Meinung nach sehr aussichtsreich, allerdings ist mir infolge der weniger optimistischen Analystenprognosen der stetig abnehmenden Eigenkapitalquote in den letzten Jahren den stetigen Verlusten sowie den Insiderverkäufen durch die Führungsetage ein Investment zu spekulativ. Zum derzeitigen Zeitpunkt würde ich also nicht in die Aktie investieren, obwohl der Kurswert der Aktie in den letzten Monaten ja, sich nahezu halbiert hat. Glaube ich halt nicht, dass damit bereits das Teil erreicht sein muss, insbesondere wenn man auf das Kursbuchwertverhältnis schaut, welches viermal so hoch ist wie beim Marktdurchschnitt. Möglicherweise bin ich mit meiner Bewertung aber auch zu konservativ, denn in den vergangenen Jahren war dem Markt die Ergebnisentwicklung ja weniger wichtig als die Umsatzentwicklung, was der langzeit -Schad von LifePerson ja auch durchaus beweist. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!